Heute ist Kar-Samstag, der Tag dazwischen, der Tag zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Dazwischen, ein Tag, an dem nichts passiert, nur warten. Ich kenne solche Tage, irgendwie so Stillstandstage, an denen ich auf das warte, was kommt. Bei der Ostergeschichte weiß ich es, Jesus wird auferstehen. In meinem eigenen Leben weiß ich es oft nicht. Da warte ich auf etwas anderes. Mal entspannt, mal geduldig, mal unruhig, mal sehnsüchtig. Ich warte aber auf was, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich weiß nur, ich will, dass es demnächst anders wird. Aber was ist eigentlich jetzt gerade? Kar Samstag, was ist jetzt gerade? Im Glaubensbekenntnis gibt es einen Teilsatz, der zum Karsamstag Samstag gehört. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist eingefügt zwischen Tod und Auferstehung Jesu. Lange habe ich diese Worte wie eine Bekräftigung des gekreuzigt, gestorben und begraben gehört. Dabei geht es hier um ein eigenes Geschehen. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jetzt gerade. Jesus steigt hinab zu allen in der Tiefe, zu denen, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Er wird einer von ihnen ganz solidarisch und er tut damit etwas ganz Entscheidendes. Er bringt Gottes Liebe auch dorthin, wo das Leben zu Ende zu sein scheint oder die Hoffnung begraben ist. Jetzt gerade ist Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er ist nicht nur, Sie Weihnachten, auf die Erde hineingestiegen. Er ist bis in den Abgrund hinabgestiegen. An jeden Ort, an jeden Ort bringt Jesus Gottes Liebe. Nichts und niemand hält Gottes Liebe auf. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Herrschaften, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein Geschöpf, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Karl Samstag dazwischen warten. Ich denke, ich nutze diesen Tag dafür, das an mich ranzulassen, dass Gott auch bei denen ist, die am Tiefpunkt sind, dass Gott auch im dazwischen ist. Ja, wirklich. Gott ist da.